Wie kann ich eine Datenbank löschen? Es gibt dazu zwei Möglichkeiten und diese möchte ich nun vorstellen und los geht's! Möglichkeit Nummer 1 Löschen im SQL Server Management Studio Hierzu wie in diesem Screenshot ersichtlich wähle ich die gewünschte Datenbank welche ich löschen möchte Führe einen Rechtsklick aus und wähle Löschen bzw. Delete. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem ich die, das Löschen bestätige und meine Datenbank ist gelöscht. Möglichkeit Nummer 2. Ich kann auch eine Datenbank über ein SQL-Statement löschen. Hierzu benötigt man nur